Für die Piraten geht Thomas Gansko ins Rennen. Der 55-jährige Industriekaufmann schaut gerne nach Tschechien. Dort sind die Piraten sogar an der Regierung beteiligt. Herr Gansko, was ist die größte politische Forderung der Piraten? Das ist nach wie vor die Transparenz in der politischen Entscheidungsfindung. Also Ich kann nicht erwarten, da dass, wenn eine Ministerpräsidentenkonferenz sich hinstellt und sagt, wir treffen unsere Entscheidungen aus dem Bauch heraus und gleichzeitig Maskendeals von Politikern bekannt werden, dass die Leute den Vorbehaltlos folgen. Das erzeugt Widerstand und dem kann entgegnet werden, indem von vornherein klar ist, wer redet mit wem, wie kommen Entscheidungen zustande. Wir brauchen ein Transparenzgesetz in Niedersachsen. Wir sind das vorletzte Bundesland neben Bayern, das keins hat. Und das muss geändert werden.